Willkommen zurück Reisende. Wir sind Soulstone Survivors. Heute schauen wir uns den Wächter an. Weniger Gesundheit, ein bisschen mehr Crit Chance, höheren Modifikator für Crit, weniger Körpermasse, plus 20 Modifikationen für Bewegung und einmal ausweichen mehr. Schauen wir uns mal an. Ganz Entspannt wieder auf Fluch 3. Ah, Boden müssen wir auswählen. Können ja mal neu würfeln mitnehmen. Das und Bereich, also er wird ein Fernkämpfer sein, da einen Bogen hat. Und auch das mit. So, welches Level schauen wir uns an? Wir spielen. Wir können ja ruhig auf der Schneekarte spielen. So. Kontrollieren, dass hier auch wirklich nur die an die wir wollen. War scheint so. Aber wir können ja auch mal ein bisschen entspannt angehen und das ganze auf zwei spielen reicht auch. Ist ja nur um zu sehen welche Fähigkeiten er hat, wie er sich spielen lässt. Wir gehen wie üblich in der Ecke, Bei Winter bietet es sich an oben die zu nehmen. Okay wir müssen spielen. Mit dem Bogen. Und haben drei Ausweichen, das ist richtig gut. Gucken, dass wir den Bo Bogen irgendwie gepimpt kriegen. Upgraden können. Hier nehmen wir erstmal Magneten mit. Das sind die normalen Hier splitterschuss können wir ja mal nehmen würde ja hier zu passen Feuer chaos blitz in die richtung in die wir zielen 312 schaden und zerbrechlichkeit testen wir mal Also man muss ein bisschen rumlaufen jetzt. Dann erhöhen wir mal den Schaden. noch ist ganz entspannt. Da ah, nehmen wir ein bisschen Modifikator. Ah, wir können direkt bis zu ihm durchschießen. Das ist schon mal gut. So. Uh, Sturm der Pfeile. Dreht sich paar Sekunden lang schnell im Kreis und feuert insgesamt 100 Pfeile ab. Das nehmen wir doch direkt mit. Wollen wir mal die Erfahrung einsammeln? Gucken. Balustrade aufbauen. Baut an deiner Position 25 Sekunden lang Balustrade, die schnell Bolzen auf den nächststehenden Feind auffeuert. Das können wir ja machen. Haben wir jetzt auch noch ein Geschütz. Richtig gut. Mehrfachwirkung anmachen. Alles schön einsammeln. Dann nehmen wir mal expansiv. Hauptsächlich liegen auch überall Kristalle rum. So. Wir könnten wir mal den Schneesturm mitnehmen? Ruft ein Schneesturm zu einem zufälligen Feind, der Feinde mehrmals erwischt, insgesamt 1225 Schaden verursacht und bei jedem Treffer langsam bewirkt. Wollen wir mal mitnehmen. Machen wir mal ein bisschen Wendigkeit noch erhöhen. Ja, läuft bis jetzt aber gut. Die Fähigkeiten scheinen auch gut zu sein. Ah, ja, und unsere Sprünge sind auch. Support wieder aufgeladen. Also richtig gut. Wir so, nehmen das und dann nehmen wir das. Man muss nur immer dran denken, dass man auch wirklich auf die Gegner zielt. So nehmen wir das. Ah, hier ist wieder eine Elite von Tod. Hier ist noch einer. Wir nehmen mal Magneten. Dann... Ja. Schadenserhöhung. Ja, machen wir mal für den Feierregen. So. Das wieder mitnehmen. Expansiv, alles ein bisschen erweitern. Nehmen wir das einmal mit. Oh, Mehrfachwirkung. Dann machen wir Crit ein bisschen höher. Mehrfachwirkung nehmen wir mit. Machen wir uns noch gleich ein bisschen schneller. Aber wir müssen vielleicht die Balustrade dann mal bei Gelegenheit, wenn wir Upgrade dafür bekommen, ein bisschen aufrüsten. Die Fallen scheinbar sehr schnell um. Ja, machen wir noch. Da war schon den Eishagel haben, also den Eissturm noch ein bisschen verlangsamen, erhöhen. Das einmal mit hier liegt überall was rum, und da ist ein Boss aufgetaucht. Aber wo ist er hm. steckt er sich denn äh. Ach da. da haben wir natürlich auch einen haufen elite hier Da standen wir jetzt, gerade als er aufgetaucht ist, nicht weit genug hinten. Bisschen ärgerlich, aber naja, können ja jetzt wieder hingehen. Äh, unser Sammelbereich ist nur ein bisschen klein noch. Wir müssen ganz schön umher tänzeln. und Dann nehmen wir auch mal ein paar Brennen mit. Wir könnten hier zwar stehen bleiben, wenn wir immer den Flächen ausweichen. Aber so kommen wir leider nicht an alle Kristalle wenn Levelaufstieg. Oh nein, ich lebe ja dann. Ja, mehrfachwirkung. So. Ah, da haben wir den nächsten. Oh, der ist tot. Das noch mit. Ah, kommen keine Upgrades für die Balustraden. Schild mit wir müssen also mit dem noch ziemlich oft wirklich selber zielen, wo wir ja so eine Verteidigungsanlage haben. Aber da gab es leider ja noch kein Upgrade für ja immer noch Level 1. da ist oh so, der nächste Boss mein Feuer spielt mit so, erst Geschichte. Aber wir sterben recht schnell. Ja. Gut. Gut, haben wir auch nicht viel Leben auf Buchstufe 2. So schafft man das also auch gut schnell, sich den neuen Charakter, den man freischaltet, anzugucken. Jetzt nur aufpassen, dass wir nicht vielleicht noch sterben. Das wäre gar nicht so gut. Hm. Annehmer bin ich nicht. Ich bin eissturm mit da. Das sind's aber einige. So. Die hier alle einmal so ja, mehrfach wirkung wir hätten jetzt auch noch einen sprint nehmen können aber aber mit dem ja schon drei haben reicht habe das eigentlich Also, ich denke, der wird ein bisschen schwieriger zu spielen sein auf den höheren Stufen. Wenn man sich doch recht viel bewegen muss. Wie, also wieder hoffen muss, dass man gute Upgrades kriegt. Und würde man mehr Upgrades für die Verteidigungsanlagen bekommen, wäre das bestimmt noch einfach. Also würde es einfach bleiben auf höherem Level. Oder ist der letzte Boss? Dann haben wir nochmal hier Pfeile ein bisschen raus. Ja gut, der hat jetzt ein bisschen lange gelebt. Aber wir haben es unter 10 Minuten geschafft Mal gucken wenn wir jetzt hier mehr gegner kriegen vor noch ein paar upgrades bekommen würden die balustrade Ah, die kriegen wir jetzt nämlich schon gar nicht mehr besiegt. Auf Overlord-Stufe. Die leben alle sehr lange. So. Wenn wir das machen. Gesundheit ein bisschen erhöhen. Das ist jetzt dann schon viel schwieriger. Also wäre auf einer höheren Durchstufe schon gut schwer gewesen. Das war Mehrfachwirkung. Nochmal mehrfach Wirkung. Wir haben auch leider kein Glück gehabt, ein Goldness-Upgrade zu bekommen. Oh, die halten aber aus. So. Wirkungsbereiche erhöhen. Aber echt mit diesen Balustraden sieht jetzt aber echt schlecht aus. Schon war kein Upgrade, wenn nicht gucken, was sie später noch drauf haben. Ups, falsche Richtung gesprungen. Sie es aber wissen. Also gut, die sind in Overlord echt schwer mit dem hier. Die zünden auch sofort immer wieder ihre Fähigkeiten sodass wir die ganze Zeit am Laufen sind. Findet aber auch jeder so eine Fähigkeit. Also wir müssen mit dem sehr viel mehr laufen. Ja, dann erhöhen wir mal den Magneten. Ich kriegen wir nicht hochgelevelt. Ja, immerhin sterben die jetzt ein, ein bisschen schneller schon, aber wofür oh, ja. Alle unsere Fähigkeiten bis auf den Eissturm. Das war ein gutes Update. Und nehmen wir einmal ein bisschen Leben mit. Jetzt kommen auch die nächsten Bosse. Ich weiß, ob wir die noch schaffen? Ah, okay. Alles hat ne, einen Flächenangriff oder was. Läuft ja heute gar nicht. Ja, gut. Ah, da hatte jetzt aber auch alles einen Flächenangriff und unsere Fähigkeiten waren ja noch gar nicht gut hochgelevelt. Wir wollten uns ja mal angucken, aber der... Gut gedacht, also weil er ja einen Bogen hat, viele Pfeilfähigkeiten. Man müsste mal sehen, ob man die irgendwie noch anders kombiniert, vielleicht, dass man vielleicht den Pfeilregen oder Sturm der Pfeile nur benutzt, also dass dann fünf der Fähigkeiten Sturm der Pfeile ist damit man so einen Rundumschaden hat und dann die ganze Zeit den nur leveln könnte man ja dann mal probieren cool. ich hoffe ihr konntet sehen was der Wächter mit dem Bogen und an für sich alles kann, hoffe hat euch gefallen ihr könnt gerne abonnieren, liken, ihr könnt ihr ja sagen wie ihr den Wächter findet schreibt gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.